Sagen mal, stimmt was mit dem Emil nicht? Der Emil ist eigentlich gar nicht da. Haufer, meine Töchter machen mich fertig. Ja, so ist es, als junger Papa. Ja, eigentlich liegt es ja gar nicht so sehr an meinen Töchtern, sondern eher an den anderen Kindern und deren Eltern. Ja, du bist halt nicht der einzige Elternteil am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das ist es nicht. Schau, meine ältere Tochter hat eine Klassenkameradin, okay? Und die nimmt allen anderen andauernd unter Gewaltantragung ihre Handys weg. Und ihre Mutter sagt aber immer nur, ihre Tochter macht sowas nicht. Wir wissen schon immer, was wir tun sollen. Ja, wundert dich das? Es ist ja heute jeder hochbegabt und was Besonderes. Und dann haben wir alle eine Diagnose, auch die Eltern. Wie meinst du das? Naja, heutzutage ist es wirklich einfach, eine Ausrede zu finden. Ich verstehe. Sie haben eine schwere Kindheit und Jugend hinter sich. So etwas prägt, natürlich. Deshalb tun Sie sich schwere, Aggressionen unter Kontrolle zu halten. Ein winziger Auslöser reicht oft schon und Ihr Unbewusstes übernimmt die Kontrolle über Ihr Leben. Hofer, das sind Probleme und keine Ausreden. Ich bezweifle gar nicht, dass die Diagnose falsch ist. Ich finde nur, man sollte dann damit auch das Problem lösen. Beispiel. Ich gehe zum Arzt, wenn mir der Arm tut. Der stellt fest, dass ich einen Knochen gebrochen habe. Und jetzt heißt alle anderen müssen aufpassen, dass sie mich mit meinem gebrochenen Arm dementsprechend zuvorkommend behandle. Der Bruch bleibt, meine Schmerzen bleiben a weil der Knochen halt irgendwie zusammenwächst. Geh, so ein Blödsinn, du bekommst ja als erstes einmal einen Gips drauf. Nein, eben nicht. Das wäre zwar das Richtige, aber mein Knochenbruch wird nicht behandelt. Es könnte mich ja über Wochen in meiner Individualität einschränken. Wenn ihr Unbewusstes die Kontrolle übernimmt, kann man sie einfach nicht umhin aus lauter Verzweiflung, um sich zu schlagen auf der Suche nach Verständnis und Anerkennung. Achten Sie darauf, ein Umfeld zu finden, das diese innere Sehnsucht stillt, Ihnen Liebe, Geborgenheit und vor allem Wärme bietet. Ich habe heute die Diagnose Knochenbruch und es wird aber nicht behandelt und damit wird die Diagnose mein Leben lang meine Ausrede. Haufer! Wir reden über psychische Erkrankungen, da ist die Sache nicht ganz so einfach, weißt du, die Spirale der Gewalt und vergiss bitte nicht, jeder Täter ist auch immer ein Opfer. Aber nicht nur, wenn jemand immer nur sagt, der kann nichts dafür, der ist so arm, wird sich nichts ändern und wenn ich den Leuten dann auch noch erzähle, dass man da nichts machen kann, ist das ein Freibrief. Was hast du gesagt? Du sah solche warm bin ich der dir zeigen, wer da warm ist. Glaubst du bin mir kein Singlespiel gefahren, dass du den Falschen ausgesucht? hast, Also wenn die Mutter von dem Mädel das Problem nicht wahrhaben will, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als deine Töchter in einen Kung-Fu-Kurs zu schicken. Faustrecht? Aber das wäre doch ein zivilisatorischer Rückschritt. Toi, toi, toi. toi watch well, just one. <clears throat> oh, oh, oh, oh, oh.